Einer. Ja, Pitti. <lacht> <lacht> <lacht> Freunde, ich bin heute wieder in Neustadt. Ich bin heute mit Christoph und seinem Vater und wir gehen angeln auf den Dorf. Wir haben einen kleinen Boot bei KS Angelshop gemietet. Drücken und löschen, für die meisten Ende aufhalten Aber es ist kein einziger Torf bei. Los geht's! That's a Ja! Hey! En hey, <laughs> Fuck <laughs> gonna Ich bin so das, ist <lacht> Ja. <lacht> klein Biss, aber vielleicht nicht so klein. Äh, eh, schön. Ja. Hab ich gesagt? <lacht> Mach ich den dich Vielen Dank! Aber kommt man auf popo No <laughs> old! I know. Oh ja. Hahaha nochmal <lacht> ich hab, runter ich hab zwei Stück <lacht> ein Killer und ein Dorf ein Killer auf der anderen ein Dorf auf dem Schafo <lacht> Hahaha <laughs> Yeah <laughs> yeah Super ich hab mach Nein. Ja. Der Fisch kommt wieder da und wieder gefangen. Ja. Ja, mehr Forelle. Ja! Jawohl. Jawohl. Ja, ja. ja, ja Bibi! <lacht> <lacht> schöne Fische. Kannst du sie noch ein bisschen <lacht> weiter hin am Strand teilen, mehr zu Fisch... Siehst ja. so. du? Perfekt, Petri, super Fisch. Geiler Fisch, ne? Geile Fisch. Geile Fisch. <lacht> Petri. <lacht> oh. Wie ein Dorf. Mhm. <lacht> fünf Minuten später oh. Die zwei Stück! Forellen Family! Was Tolles hier ist! Ich denke, das ist schon außergewöhnlich. Zwei Meerforellen in so kurzer Zeit, gell? Ja, zehn Würfe, zwei Meerforellen. Geil! Oh, leider kein Meerforeller für mich. Aber so, super. Meerforelle, Kühle, Dorsch. Die Toilette ist gut gefüllt. haben schöne Tage zusammen. Erste Meerforelle, erste Meerforelle ja. auch. <lacht> cool. Größter Seelachs. Ja. ja. Und Farbe haben wir auch noch bekommen, ne? Ja. <lacht> Dafür, dass es anfangs so schleppend lief, war das ein grandioses Finale. Ja. Wir waren ein gutes Team. <lacht> Klar. Ja. Schönes Tag, schönes Team. Perfekt. Ja, ich glaube, wir haben auch wie bisschen Sonne. Ja, ja, gut. Das ist ja so, wenn wir anfangen zu rosten, Ja. Also, ich bin Jetzt viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, guten